Ein weiterer Tag, wieder mal dasselbe. Bitte lieber Gott, was habe ich diesmal falsch gemacht? Du weißt, dass ich damals nicht umsonst geflüchtet bin. Ich mochte zwar das Mittelalter, aber ich wollte hier hin, weil ich endlich Freunde haben wollte. Es ist zu viel verlangt. Und jetzt, jetzt bin ich schon wieder alleine, hast mir alle meine Freunde genommen. Jetzt bin ich schon wieder alleine. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte. Ich will doch nur einmal. Ein einziges Mal. Vergebung. Was ist das? Wo, Wo bin ich? Was ist passiert? Ich habe nur diesen Strahl gesehen und jetzt bin ich hier oben. Ich bin in der Luft. Anscheinend komme ich hier nicht mehr runter. Muss ich mich wohl hier umschauen. Was ist das hier? koppel Crew. Gehe ich mal hin. Da sind hier Leute. Hallo? Ist hier wer? Hä? Hä? Hey, was hast du hier zu suchen? Wer bist du überhaupt? Entschuldigung. Entschuldigung. Geh, geh einfach weg, wir... Äh, immer wieder diese Neulinge, was willst du hier? Entschuldigung, ich kann dafür nichts. Ich bin hier einfach aufgewacht. Einfach aufgewacht? Es gibt's doch nicht, man kann nicht einfach aufwachen und ist irgendwo. Doch, glauben Sie mir wirklich, ich weiß selber nicht wie ich hier gelandet bin. Ich, ich weiß es ja, komm, komm erstmal rein rein, mach die Tür zu. Dankeschön. Was, wie, wie kommst du hierher? Was machst du denn? Ich, ich weiß es selber nicht. Ich war eigentlich in meiner im, auf dem Boden gewesen. Oder wo auch immer ich war. Und dann dann kam so ein grelles Licht. Und plötzlich war ich hier oben. Ich kann das selber nicht erklären. Ja gut. Äh, du erzählst komische Geschichten. Wir sind auf jeden Fall hier in einer kleinen Notlage. Ich meine, man sieht ein paar verlassene Häuser. Uns geht nicht so gut, ähm, ja. wir könnten eventuell ja Hilfe gebrauchen, aber ich weiß nicht, ob ich jemanden glauben kann, der irgendwo auf dem Boden ist und dann woanders. Und äh, ja, es ist, ist egal. Ich, werde, ich, ich zeig dir mal ein bisschen was hier von unserem Dorf. Okay. Ich meine, die Tiere, die siehst du ja. ja. Wir sind ziemlich arm, wir haben keine Stelle, wir haben nichts. Deshalb, ja, macht es eigentlich keinen Unterschied, ob einer mehr oder weniger. Naja. Also ich kann auch auf jeden Fall eine gute Bereicherung sein. Ich meine, ich war auch ein sehr guter Handwerker und habe sehr viele gute Dinge hergestellt. Deswegen kann ich okay. Ihnen da bestimmt gut helfen. Okay, ja, Handwerker können wir auf jeden Fall gebrauchen. Das hört sich schon mal gut an. Hier ist auf jeden Fall ein Haus, das auch verlassen ist. Ich weiß okay. nicht, wer da denn wohnte, weil... Es war verlassen, als ich hierher kam. Sind Sie auch neu, oder was? Ich bin auch neu, aber ich komme woanders her. Aber das hat dich nicht zu interessieren. Okay. Stop. Hier hinten ist auf jeden Fall mal unser Feld. Wenn du etwas abbaust, bau es auch wieder an. Wir haben nicht okay. viel und müssen deshalb gucken, dass wir alle irgendwie um die Runden kommen. Ich sollte kein Problem sein. Und was ist dieses Haus da hinten? Wer wohnt dort? Das sind andere Gruppen, ich würde dir erstmal raten, halte dich fern von ihnen. Und okay. du kannst dir dann deine Meinung selber bilden. Hier okay. ist auf jeden Fall ein Haus von Sabatira. Wohnt hier. Okay. Das ist eine ganz nette und liebe Person. Aber du wirst sie bestimmt noch kennenlernen. Bestimmt. Hier hinten gibt's es Holz. Und noch ein paar andere Sachen. Du kannst dich hier hm. auf der Insel ein bisschen umgucken. Und wenn du hier hinten... Weitergehst, ist mein Haus. Mein Haus okay. befindet sich auch noch im Aufbau und vielleicht kann ich die ein oder andere helfende Hand ja mal brauchen. Wenn du Immer gerne. mal Zeit hast. Außerdem gibt es hier viele Inseln um unsere Insel herum. Aber du musst vorsichtig sein. Wenn du hier runterfällst, ist es aus mit dir. Okay, da, da werde ich ganz gut aufpassen. Ich habe zum Start noch ein paar Kartoffeln für dich. Du sollst ja nicht gleich vom Fleisch fallen. Du kannst dankeschön. von mir aus in dieses äh, verlassene Haus ziehen und dann werden wir sehen, wo du deine Heimat errichten kannst. Okay, dankeschön auf jeden Fall. Ja, ist in Ordnung. Ich habe jetzt keine Zeit mehr für die Späße. Ich muss an meinem Haus weiterarbeiten. Ich okay, wünsche dir Problem. viel Glück und wir sehen uns auf jeden Fall. Gleichfalls. Schönen Tag noch. Komischer Kerl. Ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll. Egal. Muss wohl erstmal jetzt hier leben. Runter komme ich anscheinend nicht mehr. Willkommen Leute, mein Name ist Sergion und ich begrüße euch zur allerersten Folge Minecraft abgehoben und direkt mal mit einem Gast und zwar dem lieben Grandpa. Hallo. <lacht> Schön, dass du da bist, Mensch. Danke. Wir haben echt lange gewartet, dass wieder endlich frischer Wien in unsere Insel kommt hier. Ja, ich wurde von Pumi eingeladen und ich meine, da kann ich einfach nicht Nein sagen. Nee, ist ja auch, ist ja auch ein richtig krasses Projekt. Show geil. Ja, ist wirklich so. Die Leute werden es lieben. Ja. Ich muss gucken, auf jeden Fall, wahrscheinlich werde ich dieses Haus ein bisschen umbauen, wenn das okay ist so. Du kannst auch selber ein Haus bauen. Also du musst jetzt nicht dieses Haus Oder so. Bauen. Nehmen. Oder so. Also kannst du kannst, weiß ich nicht, hier hinten ist ja auch noch genug Platz. Also. Ja. Ich weiß zwar nicht, wer hier wohnt oder sich eingerichtet hat, aber. Keine Ahnung. Wird sich bestimmt schon klären. Ja, auf jeden Fall. Oder musst du musst das Haus nicht übernehmen? Also, ich wollte es auch nicht übernehmen, weil ich einfach mein eigenes Haus bauen wollte. Und deshalb, mhm. kannst du machen, was du willst. Ja. Du bist so ein aus, man, Alter. Das ist eigentlich halt ganz schön. Echt abgefallen. Das nervt richtig. auto ist scheiße. Ja. muss ich auch ein bisschen hier um die Massentierhaltung kümmern. Ich meine, die sind ja alles auf einem Haufen. Ja, wir müssen unbedingt eigentlich, also mein Ziel wäre es ja, hier einen richtig schönen Marktplatz zu bauen und die Tiere und, und das andere Zeugs einfach irgendwie so ein bisschen outsourcen, also das mhm. nach außen bringen. Weil das ist einfach nicht schön, wenn man die anderen jetzt ja. mal abgeht. Das kannst du ja in deinen nächsten Folgen machen. Mhm. Ähm, oder auch heute, oder wann du willst. Was ist das eigentlich? xp punk Das ist eine xp punk ja. Da kannst du deine, deine Level reinpacken und wenn du stirbst, dann kannst du die. Oder wenn du die brauchst, dann kannst du die wieder rausnehmen. Mit Rechtsklick so, cool. ähm, kannst du die Level einzahlen und mit Rechtsklick, äh, mit Linksklick dann rausholen. Oh, das ist cool. Das ist sehr cool, ja. Hat es hat jedes Team? Ja, das hat jedes Team. Und du kannst äh, bei jedem XP-Stand deine ähm, XP einzahlen oder abheben. das ist perfekt. Und hier drin ist eigentlich auch noch was ganz cooles. Nämlich äh, schalke Da kannst du dir eine aussuchen. Ah, ah ich nehme die pinke. Ich bin mit meiner schon gestorben, deswegen habe ich keine Ach. mehr. <lacht> also hier sind noch Lava und Enderperlen. Und ich so. habe keine Ahnung wem das gehört oder was das ist. Ich habe es bisher noch nicht getraut, dass ich das an mich nehme. Da müssten wir mal Sabatira oder... Ähm, ...Einfach lernen. Orange fragen, genau. genau. Die könnten das eventuell wissen, weil die sind schon ein bisschen mhm. länger dabei. Und nochmal jetzt an die Zuschauer, falls ihr noch nicht wisst, was 2 Abgehoben ist. Das ist der Nachfolger von Abgehoben, ein Projekt von Fumi und hier sind vier Vierer-Teams, also 16 Spieler insgesamt und es gibt halt immer vier Leute pro Team und die müssen sich dann halt so ein Abteil teilen hier sind halt zum Beispiel noch ein anderes Team, da hinten auch noch gegenüber von uns und hier links und das ist halt so das Prinzip und es gibt glaube ich, jede Woche war das glaube ich ein PvP-Event, ja. oder? jede Woche ist ein PvP-Event okay und hier sieht man das auch nochmal auf der Karte. Wo sind wir? Wer sind vier? wir? Wir sind Couple Crew und wir sind eigentlich dann... Warte mal, äh, ich glaube, das ist links, oder? Ich glaube auch. Könnte sein. Oh, nee, oder links oder, oder, das, das... Oder das unten. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Nee. Doch, links, links hier. Das, ist, das hier ist das Haus von Sabatira. Das könnte sein, ja. Und es gibt äh, mittlerweile, also außenrum, sieht man dort die Inseln, gibt ja. es mittlerweile knapp 2500 krass das ist schon richtig krass ja Respekt auf jeden Fall an des, an die Leute die das hier leiten also habe ich echt noch nie gesehen sowas nee das ist und vor allem ist ja alles mit der Hand gebaut ne und die ganzen mhm. Eben, alle 2500 Stück größter Respekt wirklich das ist wirklich sehr sehr toll ja wird auch schon irgendwie ein bisschen Beef mit mit Thomas angezettelt kann also auch nächste Zeit echt lustig werden, die Storylines. Das stimmt, ja. Es wird auf jeden Fall lustig. Mhm. Egal was passiert, es wird immer lustig. Aber ich bin auch mal gespannt, wie sich das Projekt auch entwickelt, weil ich meine, ich bin ja jetzt auch genauso wie du einfach nachgerückt, deswegen... Ja. Da ist, glaube ich, eine Mobform. Genau, da ist eine Mobform. Hm. Ja, Das ich gut. Cool. Kann okay, sich mal gut wieder... Gut bisschen Level holen. Ja. Ja, aber es ist wirklich. Also, okay, ich bin jetzt ein bisschen geflasht von dem Ganzen hier. Weil es halt wirklich. Wenn ich. Heute hat Bumi mir erst gesagt, dass ich da mitmachen hier mitmachen kann. Deswegen. ja. Doch, es ist. es ist. es ist einfach toll. Es ist geil. Es ist einfach wunderbar. Freut euch auf die Streams, auf die Folgen, wo Streams oh Ja, ich, ja. Okay, dann freut euch auf die Streams und auf die Folgen. <lacht> es wird toll werden. Vor allem das nächste PvP-Projekt. Da sind wir dann yeah. hoffentlich mehr Leute, weil im letzten waren nur ich und Julian. Da sind wir letzte geworden. <lacht> ich ich werde die, werd die Ehre von der Cobble Crew retten. Hoffentlich. Ich Ganz hoffe, bestimmt. Ich setze alle, alles an meinen... Alles meiner Hoffnung liegt jetzt bei dir. Nicht zu viel Hoffnung in mich reinstecken. <lacht> Dass du wirst oder so. Was ist das hier eigentlich? Warum ist hier eine Druckplatte? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber das, ich ist, glaube, das ist ja der berühmte Cobblestone-Generator. Ähm, kann man den vielleicht doch irgendwann mal umbauen? Ähm, ich kann dir eine, eine viel besseren zeigen. Komm mal mit. Den ich habe ich hab auch einen sehr guten. Also, ich, ich weiß, wie man Cobblestone-Generator ist. Also, der, der beste, beste Cobblestone-Generator ist hier eigentlich in der Mitte und den hat der Thomas Warte mal, was? War, warte mal, ähm, was? Gebaut. War ein Schild. Äh, ihr werdet verschont, wenn ihr euch zu mir bekennt. Alles klar. <lacht> Fuck, <lacht> ja, Alter. Es gibt mehr so Nachrichten. Ich bin das dann auch. Hier ist eigentlich der beste Cobblestone-Generator. Ne? Ja, mal Warte mal, hier den. Ah, doch, so einen ähnlichen kenne ich. So einen Ähnlichen habe ich auch mal ich gebaut. Hier reinstellen und dann hier links, rechts, links, mhm. links, rechts, links rechts. Ja, sowas Ähnliches habe ich auch mal gemacht. Die Kisten, äh, aus den Kisten hier die, die Kabel rausholen. Mega nice. Das ist sehr nice. Und sonst, Muss man jetzt gucken, wie lange die Aufnahme schon geht. Oh mein Gott! Geh weg! Lauf! Lauf. Ah, ah. Nein. Machen Creeper was kaputt? Nee die Gott sei Dank nicht. Oh mein Gott, ich dachte ich dachte jetzt echt, Oh mein Gott Gibt's eigentlich irgendwie, passiert irgendwas wenn man stirbt? So ja, wenn du stirbst, außer, dass wird du der, Tod, der Tod ja gezählt und deine, deine Ausrüstung im PvP-Event wird dann umso schlechter also Ach du Scheiße Je mehr Tode du hast, umso schlechter wird dein PvP-Event Material 12 15. Ah, da, ich weiß, wo mein Kopf hinkommt. Hey! Was, was ist da oben eigentlich? Das ist ein Shop. Ist irgendwas... Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ich auch noch nicht. Okay, da kannst du vier, für 64 Bruchstein kannst du Eisenklumpen kaufen. Goldklumpen kann man kaufen. Okay. Feine der Heilung, was kann man hier kaufen? Alter, die das ist schon echt Wucher hier. Für 64 Bruch? Okay, das ist echt Wuche, Alter. Ja, nee, hier gehe ich nicht noch mal hin. Ja, das ist nicht, nicht unser Preiskategorie. Weißt du, was cool ist, ist? Mein halt Kopf ist sogar neben dir. Was? Mein Kopf ist neben dir gleich. Unter, unter Tamaskan und neben dir. Hier kommt er denn hin. Ja, stimmt. Termin. Ich hab einen Tod bisher. Space hat null. Das wird immer zurückgesetzt, wenn man Dings, wenn man nach dem PvP-Event, oder? PvP ja. Hä? Ich habe ja. schon wieder vier Tore, das kann nicht sein. Meine Tode wurde nicht Thomas zufrieden. ist schon einmal gestorben. Ja, der hatte heute gestreamt und ähm, hatte eine Spende bekommen und dann musste er runterspringen. Ach so, Es, es ist so, so die ungeschriebene Regel: bei einer Spende muss man runterspringen. Ich, äh, also, ich, ich bin wirklich bin schon ein bisschen, bisschen plam hier. Achso, Ach, wir haben alles. Wer ist hier? Jesse, Taskgun, Julian und äh, Pumi. Okay. Genau. Hier sind äh, Caravas, Mr. Buttercake, Nico und Space. wo ich, Butter für P ja, ich doch für Mr.... Ja, stimmt, da ist, ist jetzt... Lion Street vorbei. Genau. Die heißen ja auch jetzt irgendwie Spekani Street Spakani oder Kenny so. Street. Genau. Und hier Mitsuri, der Pädagoge, Paulipan Pan und Max. Genau. Team Kindergarten. Und hier sind, hier ist die geilste Crew. Die Banger. Yeah. Ja, Mann. Wir okay, aber ich glaube, wir uns, müssen unsere Insel noch gut kümmern. Muss, ja. Aber ich glaube, ich müsste jetzt erstmal auch meine Abo machen, weil die Folge wird uns ein bisschen zu lang. Ja. Oh, Deswegen komm, dann gehen wir... Gehen wir. Den <lacht> okay, dann gehen wir mal einfach hier nach hinten. Ja. Ja, Leute, das war es dann mit der heutigen Folge Minecraft 2 abgehoben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, das Like da kommentiert und damit ihr nichts mehr verpasst. Schaut auch auf jeden Fall bei Grandpa vorbei und auch bei den ganzen anderen Teilnehmern. Die sind alle unten verlinkt. Und möchtest du noch irgendwas sagen? Ja, ich wünsche euch und dir natürlich viel, viel Spaß bei diesem Projekt. Und ich hoffe, man sieht sich wieder. Ich bin der Grandpa. Ciao. Ciao.